Gestern habe bei Natürlich gekocht. Bei uns gibt es heute ein richtig cooles Gemüsebarbecue mit allem, was dazu dazugehört. Ganz viel Gemüse, ein bisschen Malm-Eistee, ein paar Marillen als Dessert und das wäre eine richtig eine coole Geschichte. natürlich gekocht da aus dem wunderschönen Pinzgau bei mir zu Hause wir schauen heute zum Gemüsebauern nämlich dem Stecherbauer einer der größten da bei uns und wir starten eine Grill Challenge heute und da schauen wir natürlich auch wieder was der Bediener für Aufgabe hat für mich Markus du besuchst ja heute den Bio Pionier im Salzburger Land da kannst echt aus dem vollen schöpfen und wenn du grillst dann verwend vor allem frische Zutaten Zusätzlich sollst du nur essbare Blüten verwenden. Schau, dass du die Ringelblume und die Malve einbaust und als Gewürzkraut den Estragon. Und weil jetzt nur gerade Marillenzeit ist, da ich mich echt voll gefreien, wenn du diese süße kleine Frucht auch noch mit einbaust. Ja, danke Bettina. Ja, dann werden wir gleich aufbrechen und schauen wir mal, was der Stecherbauer für uns so zum bieten hat. Oh, da bin ich ja schon richtig bei dir. Hi, grüß dich. Hallo, Markus. Hi, grüß dich. Du hast schon gesehen, du bist bei den Essblüten schon am, am Weg, oder? Ja. Ähm, heuer hat uns leider das Unwetter ein bisschen erwischt. Ja. Und jetzt soll es normal in voller Blüte sein, aber es ist noch etwas spärlich. Ja, es hat ihn innerhalb kürzester Zeit gerade die 60 Liter ähm, runtergehauen und es war ein bisschen Hagel dabei. Es war jetzt nicht sehr viel Hagel, aber wie man sieht, es, ist, es reichen ein paar Kerne, dass mhm. Ja. Dass doch dann gerade bei empfindlichen Pflanzen einfach ein Schaden entsteht. Es wird dann einfach die Erden wie, wir haben zwar recht lockere Erden, wie man da sieht, und aber sehr steinig, es aber es Blick ist dann aneim. einfach die oberste Schicht wie Beton. Und das mhm. ist dann auch zum Bearbeiten eine große Herausforderung. Ja, aber ein paar einzelne Es erholt er sich wieder, ja. Gott <lacht> ja, sei Dank, da. es wird, ja. Was ist denn da eigentlich so das Besondere an den Essblüten? Ähm, ja, die Essbahnblüten, da haben wir jetzt die Ringelblume, ähm, die kann man eigentlich den Blütenkopf essen. Früher hat man für die. Oder man nimmt ihn immer nur für den medizinischen Zweck her. Säumen eigentlich, gell? Säumen machen Säum oder genau Öl. Ja, es war die Anfrage von der Gastronomie da, von einem ähm, Fünf-Sterne-Haus. Okay. Und wir haben gesagt, ja, warum sollen wir es nicht probieren? Wenn jetzt die Nachfrage doch nicht da ist, dann haben zumindest die Insekten was davon und die Bienen. Und das Ganze sollte man eigentlich auch fördern in der heutigen Zeit. Und was ist eigentlich so die klassische Erntezeit von den von die, äh, Essblüten? Wir haben es von Mitte Juni bis an Herbst rein, bis eigentlich der Frost also durchgehend dann eigentlich. durchgehend dann der Frost mitnimmt, ja. Ja, da werde ich, werd ich definitiv ein paar mitnehmen. Du, und wie schaut es bei euch aus mit Gemüse? Weil ich brauche da ein bisschen ein Gemüse für heute. Gemüse, das macht dann der Martin vorne, der ist bei den Zucchini. der schaut mit dir was. Das gut ist Spaß passt schauen wir für wir da schauen mal oder? Ja. Servus. Grüß dich. Grüß dich. Da läuchten die Blüten ja schon raus, ist ganz gelb und orange. Ja, nicht schlecht. Ja, das ist ja genau das, was ich brauche, dann nicht zu kriegen. Wie lange macht ihr das schon? Ja, ein da hat mein Großvater schon 1964 umgestellt. Also das ist schon relativ lang. Er hat es damals aus dem Grund aus so umgestellt, weil er einfach einen Biolandbau aus dem richtigen Weg um seine Familie zu ernähren gesehen hat. Und mein Vater hat dann schon vor über 40 Jahren mit Gemüse angefangen. Ja, und so ist halt das klar gewachsen. Und wie es halt jetzt ist, sein, bauen wir Gemüse und Erdäpfel und die Blumen auf ca. 9 Hektar an. Und dann haben wir noch die ganzen äh, Weideflächen und, und die Vorderflächen für unsere Kühe. haben wir eigentlich ziemlich alles, was, was so wächst bei uns. Und wir probieren da aber wieder was. Aber klassisch ist natürlich äh, das ganze Kohlgemüse, mhm. die ganzen Salate. Wir schauen da, dass wir über den Winter viel drüber kommen. haben wir ganz, eigentlich fast das ganze Jahr auch Lauch, äh, eben das Kohlgemüse, was auch ins Lager kommt. Und ein großer Schwerpunkt neben den Erdäpfel ist auch das Wurzelgemüse. Also die ganzen Karotten, bei Sebastian Ackensellerie. Was ist denn so die Herausforderung mit so viel Gemüse? Ja, wenn man, wenn man so viele unterschiedliche Kulturen hat, ist natürlich die Herausforderung, dass man zum zu einem richtigen Zeitpunkt die richtigen Arbeiten macht, jetzt von der Pflege, mit dem Angrat und so, äh, man kann, wenn man so viele unterschiedliche Sachen macht, nicht überall alles perfekt machen und man muss halt auch mit der Natur zusammenspülen. und die Natur zeigt uns da die Grenzen, mit weiter ja. Wäldern, wenn mal der Hagel drüber zischt ja, oder wenn es ja. wieder gegenteilig einmal zu trocken ist. Aber man muss es so nehmen, wie es ist und äh, man muss es ein Bestes geben. Für die allgemeine Entwicklung ist halt die Fruchtfolge, also ein Wechsel zwischen Gemüse, Erdäpfel und Kleegras wieder, dass sie der Boden regenerieren kann. Das ist ganz wichtig und wir haben da so eine Rotation in einem... In einem 5 äh, jahres Rahl, dass man mit der Dipfee gleich gleich fünf Jahre auf die gleiche Flächen kommen und dazwischen haben wir ein bis zwei Jahre Gemüse und die restliche Zeit gehen wir am Boden, dass er sich wieder erholt und dass er wieder Kraft tanken kann, dass wir dann wieder die intensiven Kulturen hinbauen können. Ja. Ja, perfekt. Dann habe ich jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Nein, wir ich eigentlich nicht Blüten hat es ein ausgelassen. Aber da habe ich jetzt eine Idee, da rufen wir jetzt einmal geschwind die an und schauen wir mal, ob die was hat für uns. Ah, servus, Markus. Mai, so schade. Dabei haben die beim Stecherbauer so eine schöne Blumenwiesen. Aber ich hilfe dir gern aus, Markus. Von mir kriegst du die Malve und die Ringelblume. Perfekt. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Und jetzt können wir eigentlich loslegen. So, jetzt sind wir zurück an unserem Grillplatz und da werden wir jetzt richtig loslegen, nämlich haben als allererstes mit unserem Malven-Eistee. Und wir müssen uns natürlich, bevor wir einen Eistee machen können, müssen wir natürlich erst einmal einen Tee kochen. Wir haben da unsere Malven und die Malven sind leider, wie wir erfahren haben, durch unser Unwetter ein bisschen mager ausgefallen und die Bediener haben uns ein bisschen ausgeholfen. Allerdings habe ich auch noch ein paar getrocknete und zwar, das sind wirklich diese dunkelvioletten. Die werden wir uns jetzt da mal in das Glas reingeben, dann pflücken man natürlich auch noch ein paar Frische dazu. Die Malve gehört zu den Malvengewächsen und sie kommt ursprünglich aus dem südeuropäischen und asiatischen Raum, aber mittlerweile ist sie in den gemäßigten Zonen in ganz Europa beheimatet. Sie ist recht anspruchslos, was den Boden betrifft. Sie wächst auf sonnigen Wiesen, an Wegrändern oder an Böschungen. Es gibt verschiedenste Malvenarten und zum Beispiel gibt es auch die wilde Malve, die hat eher so dunkelviolette, dunkelrosarote Blüten, aber auch die Wegmalve, die hat eher weißliche Blüten mit dunkelvioletten Aderungen. Es können die Blüten und die Blätter der Malve verwendet werden. Und zwar für die innerliche und für die äußerliche Anwendung. Man kann Tees daraus zubereiten. Man kann sie auch in der Küche super einbauen für Salate und für Gemüse. Beide enthalten Schleimstoffe. Die Blüten haben zusätzlich noch Anthocyane. Die wirken super für unser Immunsystem. Und die Blätter haben nur Flavonoide enthalten. Die Malve kann man trocknen für den Tee sowohl die Blüten als auch die Blätter oder jetzt im Sommer direkt frisch verwenden für die Küche, aber auch für den Tee. Die Malwe wirkt so gleich super beruhigend für unseren Magen und für unseren Darm, aber auch super gegen Sodbrennen. Und wenn ich jetzt ein bisschen einen Reizhusten habe, dann kann ich aus der Malwe einen Kaltauszug machen. So hole ich mir die Schleimstoffe raus und das wirkt reizlindernd gegen einen Reizhusten. Wir haben jetzt unsere Blüten da in unserem Glas drinnen. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein heißes Wasser und ähm, habe da einen Energiespartipp für euch. Ganz wichtig, wenn ihr den Eistee jetzt mit dem heißen Wasser aufgießt, den Eistee erst einmal in einem normalen Raum, im Zimmertemperatur, ein bisschen abkühlen lassen, bevor es ihr ihn in den Kühlschrank gibt, weil der Kühlschrank natürlich dann viel zu viel Energie braucht. Und wenn er dann erkaltet ist, dann machen wir uns den richtig aromatisch mit Eis und allem was dazugehört. Für unser Hauptspeis, wo wir natürlich auch ein bisschen ein Fleisch brauchen, weil ich kann ohne Fleisch nicht, kann ja, haben wir ein bisschen ein Flanksteak. Und zwar werden wir das Flanksteak ganz scharf abgrillen, vorher nicht würzen. Wir werden das erst nachher mit einem guten Salz würzen. Für unseren gemüse haben wir natürlich jetzt unser super Gemüse vom Biohof Stecherbauer. Das werden wir so gut wie es geht im Ganzen als Barbecue grillen. Unser große Melanzani. Die werden wir jetzt als allererstes einmal längs nach halbieren, zumindest. Dann mit der Fleischgabel ein bisschen einstechen, damit der Garvorgang ein bisschen unterstützt wird. Dann haben wir Zucchini, ganz wichtig. Die tun wir ein bisschen anstupsen, damit auch die Flüssigkeit ein bisschen arbeiten kann. Und da sieht man jetzt auch noch den Hagelschaden von, vom letzten Mal, kann man aber trotzdem verwenden. Also sie ist deswegen nicht schlecht. Die Zucchini gehört zu den Kürbisgewächsen und sie ist botanisch gesehen eine Riesenbeere. Sie wächst hauptsächlich im mitteleuropäischen Raum, aber schon seit dem 17. Jahrhundert wird sie in italienischen Gärten angebaut. Die Zucchini ist eine recht anspruchslose Pflanze. Sie bildet ganz schnell Früchte aus. Sie hat männliche und weibliche Blüten. Die weiblichen Blüten bilden die Frucht aus. Und wenn ein recht ein regenreicher Sommer ist, dann werden vermehrt männliche Blüten gebildet und somit ist es dann nicht so ertragreich. Die Zucchini kann man gegrillt, gedünstet oder auch gebraten essen. Man kann sie aber zum Beispiel einlegen. Man kann aber auch die Blüten essen und wenn man dann vermehrt die männlichen Blüten sammelt, dann schmälert das auch nicht den Ertrag. Die männlichen und weiblichen Blüten wachsen kaum zur selben Zeit, das verhindert eine Eigenbestäubung. Die Zucchini wird unreif geerntet, das heißt mit einer Länge von 20 bis 30 cm. Wenn sie ausgewachsen ist, wird sie 60 bis 80 cm, die Schale wird dann härter, aber sie ist länger haltbar. Wenn die Zucchini früher geerntet wird, schmälert das absolut nicht den Vitamingehalt. Sie hat ganz viel Vitamin C, B, A, aber auch ganz viel Mineralstoffe enthalten. Und das bei nur ganz wenig Kalorien, weil sie ganz viel Wasser enthalten hat. Sie hat auch Phosphor enthalten, das ist besonders gut für unser Blut und für den pH-Wert. Wenn die Zucchini besonders bitter schmeckt, dann soll man sie nimmer mehr verwenden, weil dann hat sie den Bitterstoff Kokobitazin enthalten. Der kann zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. Dabei hat sie nur ganz wenig Kalorien und jede Menge Wassergehalt. Ein bisschen an Rosmarin können wir noch drauf geben, weil Kräuter sind immer gut. Unser also Flanksteak hat jetzt richtig schön Farb von beiden Seiten. Das kann jetzt eigentlich so vor sich hinziehen und für das gehen wir es jetzt auf dem anderen Grill in ein bisschen eine bisschen ruhigere Zone. Und einen ganz wichtigen Energiesporttipp habe ich noch für euch. Ich bin natürlich eher der mit dem Holz und mit der Kohle. Aber es könnte auch sein, dass ihr einen Elektrogrill habt und dann ist wichtig, dass ihr drauf schaut, dass ihr vielleicht da Energie sparen könnt, nämlich indem ihr ihn nicht ungenutzt laufen lasst und vielleicht auch die Restwärme fürs Gemüse nutzen. Wenn Sie auch mal Lust habt auf ein bisschen ein anderes Barbecue, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und unser Video liked. Unser Gemüse, unsere Melanzani und unsere Zucchini, die sind jetzt fertig. Die werden wir jetzt nur noch mal ganz ein bisschen mit einem guten Öl, Olivenöl oder sonstige was ihr immer daheim habt, ein bisschen und legen die jetzt auch zum Ruhen auf unseren bisschen kühleren Grill. Ein paar Karotterlen habe ich mir natürlich auch noch mitgenommen. Weil die natürlich so klein sind, gehen wir die erst ganz zum Schluss jetzt auf den Grill. Ein bisschen Sauce brauchen wir natürlich auch für unseren Web. Da haben wir ein bisschen einen Salzburger Sauer rein. Den ganzen Salzburger Sauram, werden wir jetzt mit Ringelblumen und fein Kräuter verfeinern mit ein bisschen Salz und Pfeffer und das wird dann unser quasi Tipp für unseren Wrap. Die Ringelblume gehört zu den Korbblütengewächsen und sie kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Aber bei uns wird sie mittlerweile in vielen Gärten schon angebaut. Man findet sie kaum in der Natur. Sie wird deshalb auch Annika des Gartens genannt. In fertigen Tees ist sie auch oft sehr gern enthalten, weil sie einfach die Kräuter, die enthalten sind, in ihrer Wirkung nur unterstützt. In der Volksheilkunde wird sie gern gegen Gallenbeschwerden, Magen-Darm-Problemen oder Menstruationsbeschwerden verwendet. Außerdem regt sie nur die körpereigene Entgiftung an und wirkt sie positiv auf unser Lymphsystem aus. Man kann aber aus der Ringelblume ein Haarwasser machen gegen schuppigen Haarboden oder ein Gesichtswasser für einen strahlenden Te. Die frische Ringelblume oder der Saft der frischen Ringelblume wirkt auch gegen Warzen. Viele kennen vermutlich die Ringelblume als Salbe. Super bei Hautirritationen oder bei Wunden, die nicht gut heilen. Das liegt an dem heilenden Wirkstoff Calendolin. Außerdem hat sie nur Fermente, ätherische Öle und Bitterstoffe enthalten. Diese schönen orangefarbenen Blüten sind ein ganz toller Safranersatz. Für Hühnergerichte, Eiergerichte, Fisch- oder Gemüsegerichte. Aber auch in Kuchen kann man sie super verarbeiten. Außerdem können von der Ringelblume nur die jungen, frischen Blätter verwendet werden für Gemüse oder Salat. Unser gegrilltes Gemüse ist jetzt soweit eigentlich fertig und ist auch richtig schön weich. Das werden wir uns jetzt zu zusammen so Gemüsestreifen, Salat zusammenschneiden. Dann ist dann einmal richtig schön marinieren mit ein bisschen frischem, groben Salzburger Salz. Und ein bisschen am Pfeffer, ein bisschen gutes Öl noch dazu und zu guter Letzt als meine wichtigste Zutat, das Flanksteak. Von dem schneiden wir uns jetzt natürlich auch gleich ein bisschen was auf. wir ein Stück runter. Einmal. Ah, perfekt. Jetzt haben wir da noch zwei Wraps, ja, die tun wir uns jetzt ganz kurz anwärmen, dass die äh, ein bisschen warm sind, damit sie sich leichter rollen lassen. Und jetzt füllen wir uns das Ganze mit unseren frischen Gemüsezutaten und natürlich auch unser Fleisch. Und jetzt habe ich noch einen Trick, damit wir es aufschneiden können, ohne dass uns das auseinanderfällt. Wir binden das mit ein bisschen einem Schnittlauch, den ich ganz kurz auf dem Grill geworfen habe. Dann hält es halt gut zusammen und wir können das in der Mitte auseinanderschneiden. damit wir auch noch ein bisschen eine Säure reinkriegen, habe ich da noch so Sandwichgurken, so ein bisschen saure. Und die stupfen wir jetzt da noch dazu rein. Mit ein bisschen Sauerraum vollenden. Und ein bisschen zum Garnieren oben drauf, haben wir noch ein bisschen einen kleinblättrigen Basilikum. Und ein bisschen was von unseren Ringelblumen. Also das ist halt wieder ein richtig geiles Gericht. Ich bin mir sicher, dass die Bettina, die wird begeistert sein. Und darum schicke ich dir jetzt gleich ein Foto. Für das sehr arme Ritter mit Barbecue-Marillen, ja, so heißt es halt, brauchen wir natürlich unsere Marillen auch wieder vom Barbecue. Das heißt, wir tun uns die halbieren, tun den Kern raus und werden die mit ein bisschen, einer Prise Zucker karamellisieren auf dem Grill und langsam garen und mit diesem Raucharoma und mit dem Ganzen verschmelzen lassen. Die Marille gehört zu den Rosengewächsen. Und ursprünglich stammt sie aus Armenien. Man hat dort Marillenkerne bei Ausgrabungsarbeiten gefunden, die darauf hindeuten, dass sie schon in der Antike dort bekannt war. Mittlerweile wird sie hauptsächlich im Mittelmeerraum angebaut, aber auch bei uns in Österreich wird sie kultiviert. Zum Beispiel in der Wachau, da kommen 85 Prozent unserer heimischen Ernte her. Die Marille mag total gerne einen sandigen Boden und sie vertrockt die Sonne sehr gut. Was sie nicht so gern mag, ist viel Niederschlag und sie ist sehr frostanfällig. Die Marille ist ein Steinobst und hat so eine pelzige Haut. Sie hat eine Narbe, die vom ehemaligen Fruchtboden bis zum Stängel geht. Die Marille hat eine ganz tolle orange Farbe. Und das kommt vom Karotin, das wird in Vitamin A umgewandelt und das ist ganz super für das Zellwachstum. Und hat aber auf 100 Gramm nur 8,5 Gramm Zucker. Außerdem hat sie noch Vitamin C, B, Folsäure und Niacin enthalten. Zusätzlich noch Phenolsäure, das ist ein sekundärer Pflanzenstoff und der wirkt antibakteriell. Außerdem ist sie noch ein genialer Mineralstofflieferant mit Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium. Wir kennen die Marille hauptsächlich für Marillenmarmelade, aber auch für Kuchen, Kompott oder auch bei uns in Österreich der Marillenknödel. Man kann aber die Marille das ganze Jahr snacken, indem man sie einfach trocknet. Von der Marille kann man auch noch das Persipan herstellen. Das schmeckt ähnlich wie Marzipan und wird aus dem Marillenkern hergestellt. Dazu machen wir uns einen Ort Amerita und da werden wir uns den Estragon ganz fein hocken, dann werden wir den innen drinnen mit Butter bestreichen, den Estragon als quasi Kräuterschicht in die Mitte, klappen dann zwei zusammen und werden die dann auf dem Grill in der Pfanne mit ein bisschen Eimilch im Prinzip herausbraten. Ja, und das ist dann unsere Beigabe zu den Marillen. Der Estragon gehört zu den Korbblütengewächsen und er kommt ursprünglich aus Südasien und China. Aber mittlerweile hat er sie in unseren Gegenden schon sehr heimisch gemacht. Es gibt den russischen, den französischen und den deutschen Estragon. Der deutsche Estragon ist eine Mischung aus dem russischen und dem französischen und er ist winterhart. Der Estragon kann bis zu 1,50 Meter hoch werden. Er wird vor der Blütezeit geerntet und zwar zwischen Juni und Juli. Hauptsächlich hat er eine verdauungsfördernde Wirkung und zwar durch die Bitterstoffe regt er super unsere Gallensäfte und Magensäfte an. Außerdem wirkt er nur gegen Blähungen und Menstruationsbeschwerden. Zusätzlich regt er auch noch unsere Fettverdauung und die Nierentätigkeit an. Er hat außerdem Vitamin C, Vitamin A, Jod und Mineralsalze enthalten. Er ist ein Muss für jeden Kräuteressig. Außerdem kann man zum Beispiel Fleisch mit Estragon einreiben, dann hält es die Fliegen fern. Und man kann auch noch einen Longdrink oder ein Eiswasser mit Estragon eine ganz spezielle Note geben. Man kann aus ihm auch noch einen Tee, Tinktur oder Öl zubereiten. So, unser armer Ritter mit dem Estragon ist jetzt soweit fertig. Den gehen wir da mittig drauf gefüllt mit dem Estragon und innen drinnen schön mit Butter. Und dann brauchen wir unsere Marillen. Die sind jetzt richtig schön weich gegrillt und die setzen wir jetzt da oben drauf. Und dann natürlich als Topping ein bisschen ein Estragon oben drauf und ein bisschen frische Minze. Und Foto für die Bediener nicht vergessen. Und für alle, die das Dessert jetzt gerne noch ein bisschen spezieller hätten und noch ein bisschen kühler, ja, obendrauf einfach eine Kugel Eis, je nachdem Vanilleeis oder irgendein Fruchteis oder vielleicht auch ein Sorbet und dann gibt es nochmal den richtigen Kick. Unseren so eistee müssen wir auch noch machen, der ist jetzt mittlerweile kalt. Wir werden das aber noch ein bisschen verfeinern und zwar habe ich da noch einen frischen Ingwer. Da werden wir uns ein Stück von dem Ingwer noch reinschneiden, damit das ein bisschen eine speziellere Note kriegt. Und für den ganz speziellen Kick noch ein bisschen an Rosmarin. Und jetzt können wir das Ganze mit dem Tee aufgießen. Immer schauen, dass richtig schön Eis drinnen ist. Und natürlich zu guter Letzt ein bisschen eine Dekoration. Ein bisschen an den Malvenblüten obendrauf. So, und fertig ist unser erfrischendes Getränk. Jetzt bauen wir natürlich noch unser Foto für die Bediener. und dann werden wir uns jetzt gleich mal anhören, was die Bediener zu unseren drei Kreationen zu sagen hat. Boah Markus, du hast da echt was einfallen lassen, das sind super Ideen mit außergewöhnlichen Gerichten und das Fladenbrot mit dem Gemüse, das sagt man so richtig zu und der Malveneistee, der ist richtig erfrischend jetzt für den Sommer, den werde ich sicher bald mal ausprobieren. Ja, also mein Fazit auch für heute. Ich bin total zufrieden mit den drei Gerichten. Also, Sie sind wirklich toll geworden. Und das ist der beste Beweis, Grillen besteht nicht nur aus Würstel, Fleisch und Maiskolben. Und darum wünsche ich euch für heuer eine richtig geniale Grillsaison. Richtige, lässige Grillereiheit und da gibt es noch viel mehr Kochtipps.